Die Karlsruher Digitalwerkstatt ist eine von vier Preisträgern im Ideenwettbewerb Baden-Württemberg zum Thema Medienkompetenz. Verbunden ist der Preis mit Fördergeldern von insgesamt über 60.000 Euro. Die Digitalwerkstatt ist wörtlich zu nehmen, denn was die Kinder da mit Smartphones und Tablets machen, lässt das Schrauberherz höher schlagen. Alte Handys, Playstations oder Kassettenrekorder aufschrauben, schauen, was drin ist und ob man das noch brauchen kann. Medienerziehung unter dem Recycling-Aspekt in der Karlsruher Digitalwerkstatt. Die Jury des Wettbewerbs war überzeugt von diesem pädagogischen Ansatz für die Arbeit mit Schülern. Im günstigsten Fall gehen sie nach Hause und sagen, wenn Mama oder Papa sich neue Handys kaufen, fragen sie erst mal, Was war mit dem Alten? Geht es eigentlich noch? Denn Wegschmeißen gilt hier nicht. Alles wird sortiert und am Basteltisch zu neuem Leben erweckt. Beispielsweise dieses Objekt von den Kindern liebevoll Insektobotter genannt. So entdecken die Schüler im sogenannten Elektronikschrott neue Werte. Hier kann man halt einfach Sachen auseinanderbauen, die jetzt vielleicht in den Müll geworfen werden würden. Ich finde es gut, dass der nicht weggeworfen ist, denn ich glaube, in dem kann man ziemlich viel entdecken. Und dann die Fantasie spielen lassen in der preisgekrönten Karlsruher Digitalwerkstatt, wo dieser Kreisel von sich sagen kann, ich war mal eine CD.